Wir diskutieren auch weiter. Für die Fraktion Die Linke hat sich Frau Wissler zu Wort gemeldet. Herr Minister, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, ich glaube, es besteht Einigkeit in diesem Haus, dass Sport eine wichtige Rolle spielt, dass wichtige Arbeit in den Vereinen geleistet wird. Aber ich finde, natürlich muss man auch über die Rahmenbedingungen reden, die gut geschaffen werden müssen, damit die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen überhaupt die Möglichkeit haben, auf gute Sportstätten, auf gut ausgestattete Schwimmbäder und auf gute Rahmenbedingungen überhaupt zurückzugreifen. Und da muss ich schon sagen, dass das Loblied, das Sie hier singen auf die Sportpolitik der Landesregierung, dass man das so natürlich nicht stehen lassen kann. Wir haben ja gestern schon einmal das Thema Schwimmbäder gehabt. Und es ist ja so dazu hätte ich mir ja gewünscht, dass Sie dazu noch einmal auch zu den Zahlen etwas sagen, dass ja eine Recherche vom Hessischen Rundfunk nun einmal ergeben hat, dass in Hessen 44 Schwimmbäder seit dem Jahr 2000 geschlossen wurden. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Da Sie mir ja immer nichts glauben, will ich einmal jemanden anderen zitieren, und zwar den Präsidenten des Landessportbundes. Der Präsident des Landessportbundes ist ja Selber ehemaliger Hochschulmeister im Schwimmen und dürfte ja als langjähriger CDU-Landtagsabgeordneter unverdächtig sein, jetzt hier ins Chor der Linken einzustimmen. Er hat ja gerade vor kurzem eine Presseerklärung wiedergemacht, wo er gesagt hat, 60 der sechs bis zehnjährigen, die nicht oder nicht gut schwimmen können, das ist ein riesiges Problem. Und in dieser Presseerklärung schreibt er auch, können Sie einmal ja was zu sagen, dass Wörtlich immer wieder erfährt der Landessportbund von unseren Vereinen, dass Bäder dauerhaft geschlossen wurden. Bäder. Also die Zahl ein Bad in Hessen halte ich wirklich. Also mich würde wirklich noch einmal interessieren, was Sie dazu sagen, wenn selbst der Landessportbund sagt, Sie hören von Ihren Vereinen, hier werden Schwimmbäder dauerhaft geschlossen und das ist ein Problem. Da könnte man Herrn Dr. Müller ja eine Antwort auch geben. So, und, äh, da finde ich auch, dass man die Situation des Schulsports auch nicht so stehen lassen kann, wie Sie das sagen, weil wir an vielen Stellen wirklich ein Problem haben mit der Ausstattung, mit den Sporthallen. Und das hohe Lied, das Sie hier singen, da will ich doch mal daran erinnern, dass es da waren die Grünen noch nicht dabei, da war es noch die FDP, aber die CDU war ja die tragende Partei dieser Regierung, dass im Jahr 2010 Sie ein Drittel der gesamten Mittel für den Schulsport kürzen wollten, wenn Sie sich daran vielleicht noch erinnern. Da gab es einen großen Aufschrei, zu Recht, von Schulleiterinnen und Schulleitern, weil sie nicht einmal diese Kürzung mit ihnen kommuniziert hatten. Da war die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen, die hat an vielen Stellen zur Disposition gestanden. Es gab die Frage, wie soll man noch qualifizierte Übungsleiter finden und so weiter. Also von daher das ganze hohe Lied, dass die CDU immer sinkt auf den Sport in Sonntagsreden und hier am Rednerpult tun sie das. Aber wenn es darum geht, Schwimmbäder zu erhalten, Sportstätten zu sanieren oder eben den Schulsport auch mit Mitteln zu fördern, da machen Sie da überhaupt nichts. Das ist doch nicht Sache der Kommunen. Also bitte, Herr Klee, also bitte. Ehrlich, also die Kürzungen, dass der die Kürzungen der Mittel beim Schulsport sind ja nun nicht Sache der Kommunen. Da ging es damals um 200.000 €. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Debatte. Das sind nicht Gelder der Kommunen. Und bei den Kommunen wollen wir ja mal darüber reden, wie die Situation der Kommunalfinanzen ist und warum viele, viele, Kommunen überhaupt nicht mehr in der Lage waren, ihr Schwimmbad zu betreiben. Und deswegen. Frau Goldbach, wir haben ja häufig als LINKE auch sportpolitische Themen hier thematisiert. Ich glaube, es geht übrigens. Man kann über Sport reden, ohne Jubelanträge für die Landesregierung zu verabschieden. Das geht. Ich finde, das sollte man auch tun. Auch regierungstragende Fraktionen sollten in der Lage sein, Probleme in diesem Land benennen zu können. weil auch Ihre Aufgabe ist es, die Regierung zu kontrollieren und nicht sie zu bejubeln, Frau Goldbach. Lösungen. <lacht> Ja beispielsweise wer hat denn das Gesetzentwurf damals eingebracht zum Glücksspielgesetz eingebracht? Wo die Destinatäre von Lotto Hessen? Wer ist denn das in erster Linie? Der Landessportbund? Wer hat denn damals den Gesetzentwurf eingebracht, dass da der Deckel, äh, da der Deckel wegfällt und sie mehr Mittel bekommen? Das war ein sehr konkreter Gesetzentwurf, den wir damals eingebracht haben. War was? Am Ende haben wir uns dann auch durchgesetzt. Am Ende gab es ja dann auch mehr Mittel für die Destinatäre. Auch die Frage der Schwimmbadschließung haben wir zwei aktuelle Stunden zugemacht. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass diese Regierungsfraktionen besonders aufgeschlossen wären unseren Anträgen gegenüber. Werden Sie das sind? Kommen Sie zum Schluss, bitte. Letzter Satz: Wenn Sie unseren Anträgen gegenüber so aufgeschlossen sind, dann können Sie ja mal gucken bei den Haushaltsanträgen, wir beantragen 25 Millionen € für die Sanierung von Sportstätten. Können Sie mal anschauen, ob Sie dem dann zustimmen, wo ihm der Sport so am Herzen liegt. Danke sehr, Frau Wissler. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen das immer und immer wieder von einzigartig. Man kann sie, wir lassen Ihnen das trotzdem nicht durchgehen, weil das ist eine Heuchelei, was Sie teilweise hier bieten, nicht mehr zu überbieten, Herr Innenminister Beuth. Und, Herr Kollege Klee, Sie wissen es eigentlich besser. Sie kennen auch die Landeshauptstadt Wiesbaden. Wir haben im Sportstätten, im Hallenbadbereich einen riesigen Sanierungsbedarf. Nicht erst seit gestern, sondern über Jahre. Noch einmal zum Mitschreiben im Protokoll des Hessischen Landtags für die Damen und Herren auf der Tribüne: SPD-Fraktion im letzten Jahr Haushaltsberatungen für das Jahr 2018, 20 Millionen Euro Investitionsprogramm für Sportstätten abgelehnt von Schwarz-Grün, weil es nicht notwendig war nach ihrer Auffassung. Nicht war. Jetzt. Jetzt, ein Jahr später, 50 Millionen €. Frau Dorn, wir finanzieren das genauso wie Sie aus Steuereinnahmen. Oder sind schwarz-grüne Steuereinnahmen etwas Besonderes gegenüber Steuereinnahmen von anderen? Ja, Herr Frömmrich, Herr Frömmrich, Ihre, Argu ja. Herr Frömmrich Ihre Argumentation reicht ja noch nicht einmal für die grüne Mitgliederversammlung. Also lassen Sie, es an der Stelle. lassen Sie es an der Stelle. Ihnen glaubt man es doch ohnehin nicht mehr. Und, Herr Innenminister Beuth, kein Wort zu der aufgeworfenen Frage, was machen Sie mit Schutzschirmgemeinden machen. Noch einmal. Beispiel der Stadt Spangenberg, Schutzschirmgemeinden. Ich könnte andere hinzufügen. 10.000 € war die Stadt bereit, dem Verein zur Finanzierung des Daches auszugeben, damit es da nicht mehr reinregnet. Eines Schützenvereines abgelehnt von der Kommunalaufsicht. Das, damit machen Sie Ehrenamt kaputt, Herr Innenminister Beuth, und darauf gibt es von Ihnen keine Antwort an der Stelle. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Ich wusste, dass der, äh, dass der verehrte Kultusminister jetzt anwesend ist. Deswegen mache ich es noch einmal gerne und direkt. Von 22.700 Sportstunden, die vorgesehen sind nach dem Lehrplan fallen ausweislich der Zahlen, die Sie uns irgendwann ja mal mitteilen müssen, weil unsere kleine Anfrage Herr Kultusminister ist jetzt drei Monate alt. Die übliche Beantwortungsfrist beträgt sechs Wochen. Aber ich weiß, mit Zusammenführen von Zahlen hat es die Landesregierung nicht so. Von diesen 22.700 fallen 5.700 Sportstunden aus. Jede vierte Sportstunde in Hessen fällt aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat auch etwas damit zu tun, dass qualifizierte Sportlehrer oder die in der Lage sind, Sportunterricht zu geben, fehlen. Das ist Teil Ihres Problems in der Bildungspolitik. ich glaube, wenn wir über Bewegungsmangel, Haltungsschäden reden, kann und muss Sport einen wichtigen Beitrag leisten. Schwimmen ist wichtig. Und das sind Hallenbäder geschlossen worden. Ja, Herr Klee, das hat natürlich nicht der Innenminister per Erlass angewortet. Aber in der Konsequenz, wenn eine Kommune kein Geld hat, die Pflichtaufgaben nicht zu erfüllen, das, was sogar in der Verfassung steht, dann helfen mir keine winkeladvokatischen Belehrungen des Innenministers, wie das auszulegen ist. Wenn keine Kohle da ist, wird ein Hallenbad geschlossen, weil sonst müssten Sie die Grundsteuer wie in Morschen auf 1.200 Punkte erhöhen. Deswegen hängt das eine mit dem anderen zusammen. In Ihrem Antrag, das kann ich Ihnen nicht ersparen, fehlt jegliches jegliche Aussagen zum Ehrenamt. Wie wir den Menschen, das, was wir hören, ist doch, dass viele nicht mehr ehrenamtlich bereit sind, sich zu engagieren. Sie sagen, wir sind verzweifelt. Die Hürden sind so hochbürokratisch. Steuergesetzgebungsbundesrecht ist ein unendliches Thema seit vielen, vielen Jahren, wie Sie wissen, wie ich weiß. Aber da müssen wir einmal ran. Wie kann das Ehrenamt attraktiver gestaltet werden, dass Leute nicht permanent überfordert sind? Und dann machen Sie übrigens auch Unterschiede beim Ehrenamt. Das will ich Ihnen an der Stelle auch einmal sagen. Ein freiwilliger Polizeihelfer bekommt von Ihnen laut Ihren Regelungen und Vorschlägen sieben € die Stunde. Derjenige der sich als Jugendleiter sich um Flüchtlinge oder Kinder mit Behinderung kümmert, der bekommt nichts. Das sind auch Unterschiede, wo man Ehrenamt erster und zweiter Klasse schafft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen, ja, gehen Sie in die Städte, Gemeinden und Landkreise. Es gibt Landkreise, die erheben Hallenbenutzungsgebühren da sagen mir die Landräte das machen sie auch nicht gern aber sie sind dazu gezwungen dazu ja manchmal sind das wirklich kleine beträge die das fast zum überlauf bringen vor ort wo man gesagt wird, ich mache nichts mehr das ist ein wichtiger Bestandteil. In der Vereinsarbeit kann ich auch soziale Demokratie lernen, Kinder an Verantwortung herbeizuführen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das können wir mit Jugendleitern, mit Sozialarbeitern, mit Lehrern allein nicht leisten. Das ist ein wichtiges Segment, junge Menschen auch zur Verantwortung heranzuziehen. Deswegen Rahmenbedingungen sind Rahmenbedingungen schon Sache des Landes, weil die Kommunen sind abhängig von den Finanzströmen und Das Land ist auch nach der Hessischen Verfassung verantwortlich, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Deswegen, meine Damen und Herren, geschenkt ihr selbst wir werden trotzdem den Ziffern 1, 6 und 7 zustimmen. Das, was vernünftig ist, wird von uns auch unterstützt. Aber wenn es uns gemeinsam darum geht, den Sport und die vielen Ehrenamtlichen attraktiv zu halten, dass die bei der Stange bleiben und die Vereine sagen, wir wollen uns engagieren, dann lassen Sie uns das gemeinsam auf den Weg bringen. In 2013, vor der Landtagswahl, ja, Initiative der Linken. Wir haben es damals angeregt, die Grünen in der Opposition. Wir wurden von CDU und auch FDP heftig beschimpft. Aber wir haben gemeinsam hingekriegt, dass der Deckel deutlich angehoben wird, weil das ist Planungssicherheit. Auch das brauchen Ehrenamtliche. Und deswegen, Kommen Sie das, zum geht, Schluss mit das geht weiter als über Ihren Antrag, Herr Innenminister. Aber wenn Sie auf wichtige Fragen keine Antworten geben, Herausforderungen nicht beantworten, dann gibt es eben kein Lob, dann gibt es Kritik. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Habe ich das richtig verstanden, dass die Ziffern 1, 6 und 7 getrennt abgestimmt werden sollen? Danke sehr. Für die Landesregierung erteilt Staatsminister Beuth das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist nicht besser geworden durch die Beiträge, die wir gerade eben von Frau Wissler und von Herrn Rudolph gehört haben. Das tut mir außerordentlich leid. Aber es ist am Ende ja, in Ordnung, wenn Sie der Auffassung sind, dass Sie die Sportpolitik im Lande Hessen nunmehr zu einem entsprechenden Kampffeld aufrufen. Dann nehmen wir das an. Wir nehmen sozusagen diese Herausforderung locker an, Herr Kollege Rudolph weil wir nämlich in dieser Frage so richtig etwas zu bieten haben. dann fangen wir mal an bei der Frage der Schwimmbäder. Frau Kollegin Wissler, wir haben hier in diesem Saal über die Frage schon miteinander diskutiert, wer zuständig ist fürs Schwimmen, Erlernen und fürs Schwimmen in unserem Lande. Die Debatte, können Sie ja einmal nachlesen. Aber ich glaube, dass am Ende nicht nur Schulen, nicht nur Schulen Verantwortung tragen für das Schwimmen und Erlernen der Kinder, sondern ich glaube auch am Ende die Eltern dort einen Beitrag leisten müssen. Aber das... so, und jetzt gehen wir, und jetzt reden wir mal. Jetzt reden wir mal über das Schwimmen. Jetzt reden wir einmal über Wasserflächen, Frau Kollegin. Jetzt reden wir mal über Wasserflächen. Und bei den Wasserflächen, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen sagen, dass die Hessische Landesregierung in den letzten Jahren ein Hallenbad-Investitionsprogramm von 50 Millionen € bereits finanziert und durchgeführt hat, um die Schwimmflächen in den Hallenbädern zu erhalten. Meine Damen und Herren. einmalig in Deutschland gibt es nirgendwo. Und jetzt sage ich Ihnen einmal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil Frau Kollegin Faeser so laut ruft, zu diesen, zu diesen Haushalten, wo das High-Programm High verankert war, Frau Kollegin Faeser. es wird wahrscheinlich auch bei dem SWIM-Programm so sein und dem Haushalt, wo das drin liegt. Bei keinem dieser Haushalte hat die SPD-Fraktion und die LINKEN fraktion hier in diesem Hause zugestimmt, meine Damen und Herren. Bei keinem einzigen. Wenn Sie, wenn Sie, Frau Kollegin, es, wenn Sie es so haben wollen, dann bitte, dann will ich Ihnen auch sagen: Kein einziges dieser Förderprogramme würde es geben, wenn es nicht hier eine Mehrheit gegeben hätte in den letzten Jahren von Schwarz und Grün, weil die Haushalte nämlich nur mit deren Stimmen hier verabschiedet worden sind. Nur wir haben am Ende die Förderung verankert. CDU so. Und bei den. Und bei den Wasserflächen, meine Damen und Herren, bei den Wasserflächen Augenblick, werden jetzt Herr weitermachen. Herr Minister, bei den Wasserflächen Augenblick, werden... Herr Minister. Ich bitte um ein wenig mehr Ruhe im Plenarsaal. Wenig mehr Ruhe. Das gilt für alle Seiten des Hauses, Herr Minister. Sie haben das Wort. Bei den Wasserflächen machen wir jetzt weiter. Wir werden ein Sanierungsprogramm auflegen mit dem neuen Haushalt dem Sie wahrscheinlich nicht zustimmen werden. Aber mit dem neuen Haushalt ab dem Jahr 2019 wird finanziert werden, 50 Millionen € um die Sanierung von Schwimmbädern, Hallenbädern und Freibädern im Lande zu gewährleisten. Ich, finde, ich weiß überhaupt nicht, wofür Sie uns sozusagen kritisieren. Problem erkannt, Haushaltsmittel bereitgestellt und Gefahr gebannt. Meine Damen und Herren, so funktioniert Politik. Und ich kann Ihnen auch etwas für die Gemeinde Spangenberg bieten. Ja, das ist in der Tat sozusagen ein nicht zu unterschätzendes Problem. Dort gibt es Kassenkredite von 10,7 Millionen €. von Was ein Glück gibt es diese hessische Landesregierung und die Hessenkasse, meine Damen und Herren. Damit wird der Satz Spangenberg geholfen. Nein, nein, nein, meine Damen und Herren, das funktioniert so nicht. Bei der Frage der Sportlehrer will ich Ihnen zurufen, meine Damen und Herren, dass Sie wissen, dass Frau Kollegin Wissler will ich es nicht vorwerfen, weil sie in den sportpolitischen Kreisen nicht dabei ist. Aber der Kollege Schaus ist dabei. Aber hier will ich es nicht vorwerfen, deswegen erkläre ich es Ihnen noch einmal. Es geht nicht um die Frage, ob wir hinreichend Lehrer zugewiesen haben, sondern es ist die Frage, ob die Lehrer, die zugewiesen worden sind, auch für den Sport eingesetzt werden. Das ist die entscheidende Genau darum geht es, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Wissler. Ich will hier noch einmal eines sagen, Herr Kollege, Herr Kollege Rudolph. Weil das muss ich sagen, ist etwas, was ich... In den, letzten, in den letzten Monaten und Jahren und jetzt auch in dieser Debatte wieder beobachte. Das, was Sie hier vortragen, in welcher Art und Weise, das ist maßlos. Heuchler, Winkeladvokat, meine Damen und Herren, können wir das denn nicht einmal aus einer sportpolitischen Debatte solche Begriffe herauslassen? Ich finde das total unangemessen. Danke, Herr Minister. – Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, dritte Runde. – Kein Problem, ich habe Zeit. Herr Minister. Sie nehmen, nehmen Worte in den Mund. Wir Sie kritisieren uns, wenn wir Heuchelei sagen. Sie lehnen einen Haushaltsantrag der SPD-Fraktion letztes Jahr Sportinvestitionsprogramm, unter anderem für Hallenbäder, ab. Dieses Jahr machen Sie etwas. Was hat sich geändert zwischen dem Antrag von uns und Ihnen außer dass die Landtagswahl näher rückt? Dieses Verhalten benenne ich als Heuchelei, ob es Ihnen passt oder nicht. Heuchelei. Zweiter Punkt. Wie vielen Haushaltsplänen hat die CDU-Opposition bis 1999 jeweils zugestimmt? Weil eben dieses eher dümmliche Argument kam, ihr habt nicht zugestimmt, und damit seid ihr dagegen. Wie dümmlich ist diese Argumentation unter anderem des Generalsekretärs, meine sehr verehrten Damen und Herren? Nee, Herr Beuth, da kann ich Sie beruhigen. Sie bieten uns so viele Vorlagen, weil Sie eben im Gegensatz zu Ihrer Meinung nicht alles richtig machen. Ja, das ist so. Heugelei, das, was Sie teilweise hier betreiben. Bleibe ich bei. Dritter Vorwurf, dritter Punkt. Die sehr schöne Stadt Spangenberg. Zufällig zu meinem Bedauern kein SPD-Bürgermeister, sondern ein Tickes von der CDU. Das ist eine Flächengemeinde, wie viele Flächengemeinden, die darunter zu leiden hat dass sie hohe Millionensummen in Abwasser, in Straße etc. in die Infrastruktur investieren musste dass sie darunter gelitten hat, dass sie wenig Einkommensteueranteile hat, abhängig ist von hohen Gewerbesteuereinnahmen, die dazu führen, dass im Rahmen des Finanzausgleichs weniger Geld zugewiesen wird. Das, was für Feinschmecker ist, aber die Konsequenz. Diese Gemeinde hat nicht das Geld zum Fenster herausgeschmissen, Herr Beuth, wie Sie eben behauptet haben. Es ist ein strukturelles Problem. Sie haben gesagt, 10,7 Millionen Kassenkredite. 6 Milliarden Kassenkredite sind aufgelaufen, die von Ihren Genehmigungsbehörden akzeptiert wurden. Jetzt stellen Sie sich heute hin und sagen, das seien alles Sachen der Kommunen, die könnten etwas dafür Sie haben jahrelang gepennt, und jetzt wollen Sie etwas verändern. Das ist die Wahrheit in diesem Land. Das ist die Wahrheit in diesem Lande. Sie können sich doch nicht ernst hinstellen. das reicht ja wahrscheinlich noch nicht einmal für einen CDU Kreisparteitag, wo CDU Bürgermeister sitzen und erkennen, dass die Strukturen nicht stimmen. Der Kollege Schmidt sagt Ihnen, dass jedes Mal es bleibt dabei. Hessen hat mit die höchsten Kassenkredite bundesweit, dann scheint es ein strukturelles Problem zu sein. Selbst wenn wir unterstellen, hier und da gibt es mal eine Fehlinvestition, was möglich ist, die hat das Land Hessen mit Stauffenberg und anderen Geschichten ja auch. Es also ist ja nicht so, dass sie immer alles richtig machen, meine Damen und Herren. Und die Stadt Speckenberg leidet darunter, dass sie diese strukturellen Defizite hat über all die Jahre aufgebaut. hat. wenn ich Sie noch einmal 10.000 € finanzieren kann für einen Schützenverein, um Ehrenamt zu gewährleisten, dann spätestens dann, Herr Beuth, müssten Sie doch merken, es stimmt im System etwas nicht. Und dass Sie das ignoranterweise auch noch hier hinstellen und sagen, alles ist nicht mein Problem, sollen Sie sehen, wie zurechtkommen, zeigt, dass Sie es nicht verstanden haben. deswegen sage ich Ihnen, Sport und Ehrenamt, Ehrenamt und Sport gehören zusammen, aber man muss es auch erst ermöglichen. Mit Ihrer Art von Politik wird es in Spangenberg jedenfalls ein Stück weniger möglich sein. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Ich habe es durchgehen lassen, dass Sie von dümmlicher Argumentation reden, weil Sie ja niemanden im Hause dümmlich genannt haben. Aber es war hart an der Grenze, will ich auch sagen. Für die LINKEN-Fraktion hat sich Frau Wissler zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich wollte mich eigentlich nicht noch einmal zu Wort melden, aber das kann man ja wirklich nicht stehen lassen, was der Minister hier sagt, weil ich es wirklich in Form und in Inhalt unerträglich halte und ich finde Ich finde, Herr Minister, ein bisschen weniger Arroganz wäre angebracht für einen Minister der nicht einmal ein Landtagswahlgesetz auf die Reihe kriegt, der fünf Jahre braucht, um Gesetze Gesetzentwurf für den Verfassungsschutz vorzuwerfen. Also, ich finde, Sie hätten wirklich Grund, mit der Arroganz mal ein bisschen runterzugehen. Nicht einmal ein offensichtlich verfassungsrechtlich einwandfreies Verfassungsschutzgesetz und Landtagswahlgesetz kriegen Sie auf die Reihe. Also belehren Sie uns doch hier nicht über, was wir zu tun haben. Und, Herr Minister, Sie versuchen ja, hier Verantwortung abzuschieben. Ich stelle mal fest, ich hoffe wenigstens darin geben Sie mir recht, dass für die Beantwortung kleiner Anfragen an die Landesregierung immer noch die Landesregierung verantwortlich ist. Und wenn die Landesregierung für eine kleine Anfrage des Kollegen Schaus antwortet, dass ein Hallenbad in Hessen geschlossen wurde und alles andere der Landesregierung nicht bekannt ist, wenn der hessische Rundfunk eine. Der Hessische Rundfunk eine Recherche macht, wonach 44 Schwimmbäder geschlossen wurden, 24 davon ersatzlos. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, wie viele Schwimmbäder gerade saniert werden, weil wir einen riesigen Sanierungsstau haben, wie viele aus anderen Gründen geschlossen sind. Wenn man dann eine Antwort auf eine kleine Anfrage gibt, wo man sagt, ein Schwimmbad wurde geschlossen, Herr Minister, dann ist das ein Umgang mit dem Parlament? Das geht einfach nicht. Sie verhöhnen uns doch! Das glauben Sie doch selbst nicht. Und Anfragen an die Landesregierung, wahrheitsgetreu zu beantworten, wenigstens diese Verantwortung können Sie wirklich nicht abdelegieren. Dafür sind Sie schon selbst verantwortlich, und das haben Sie auch selber unterschrieben. Und ich finde, dieses Argument, das ja aus Reihen der CDU immer gerne vorgetragen wird, es sind ja nicht nur die Schulen dafür verantwortlich, dass die Kinder schwimmen lernen, sondern auch die Eltern. Das ist ja wirklich ein ja. Wie denn die Eltern ohne Schwimmbad? Es soll sich jeder einen Pool in den Garten stellen oder wie soll denn das funktionieren? Was ist denn das für ein Unsinn? Was sollen denn die Eltern machen, wenn es im Kreis kein Schwimmbad mehr gibt, weil die Schwimmbäder geschlossen wurden? Da ist doch nicht die Verantwortung der Eltern sich einen Swimmingpool in den Garten zu bauen, sondern dafür braucht man natürlich öffentliche Schwimmbäder. Und ich finde gerade... Entschuldige Frau Wissler, Augenblick bitte. Nicht, erzählen, Herr, Herr Pentz, die Peinlichkeit ist gerade auf Ihrer Seite. Ich bitte wieder um Ruhe im Parlament. Frau Wissler hat das Wort. Herzlichen Dank. Ich möchte auch noch einmal daran erinnern was im Rahmen der Schutzschirmkommunen alles passiert ist. Ich möchte Sie auch noch einmal erinnern an den Leitfaden des Innenministeriums erinnern, der dann zurückgezogen wurde, was der den Kommunen alles an Zumutungen aufdrücken wollte, damit sie die Schutzschirmkommunen, damit sie die Vereinbarungen umsetzen. Was da alles drin stand, das zeigt nicht, dass es irgendeine Wertschätzung dafür gibt, was an in kommunaler Infrastruktur da ist. Dieser, Entwurf, dieser Leitfadenentwurf damals der hätte die komplette kommunale Infrastruktur infrage gestellt, und zwar von Bibliotheken über Sportstätten, über Museen. Das haben Sie alles in Leitfaden reingeschrieben und gleichzeitig erzählen Sie etwas von Wertschätzung von Sport. Sie haben die Kommunalaufsicht und wenn einzelne Kommunen gezwungen sind und auch angehalten werden, zum Beispiel Benutzungsbeiträge für Sportstätten, einzufordern, dann ist das ein Problem und dafür tragen Sie mit Verantwortung. Da können Sie sich doch nicht einfach rausreden und sagen, das sind die Kommunen und wir haben damit nichts zu tun, meine Damen und Herren. Ein letztes. Weil Sie mir ja hier vorgeworfen haben, nicht so im Thema zu sein, Ich bitte Sie einmal nachzuschauen, was es im Jahr 2010 ging. Da ging es natürlich nicht um Lehrerstellenzuweisung. Es ging nicht um Sportlehrer, Herr Minister, sondern es ging um die Mittel des Schulsports. Es ging um die Kooperationsprojekte zwischen Schulen und Vereinen. Diese Mittel sollten damals um ein Drittel gekürzt werden. Wir können die Debatte ja noch einmal nachlesen. Von daher ging es überhaupt nicht um die Frage der Sportlehrerzuweisung, sondern darum, dass Sie mit 200.000 €, die Sie im Landeshaushalt einsparen wollen, was für den Landeshaushalt eine lächerlich kleine Summe war, maximalen Schaden anrichten. Das haben Sie damals beschlossen und den Schulen das nicht einmal gesagt. Dass Sie jetzt kurz vor der Landtagswahl noch einmal ein Schwimmbadinvestitionsprogramm auflegen, wo man jahrzehntelang, teilweise jahrzehnte und jahrelang verschleppte Investitionen jetzt einmal anfängt nachzuholen, sich dafür auch noch zu feiern, meine Damen und Herren, das ist doch wirklich lächerlich. Deswegen sage ich, eine Landesregierung, die nicht bereit ist, zu erkennen, wo Probleme liegen, weil sie alles schönredet, eine solche Landesregierung wird Probleme auch nicht lösen. Meine Damen und Herren. Danke, Frau Wissler. – Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Klee zu Wort gemeldet. Also, wenn ich jetzt ein Lied singen müsste, würde ich das Lied singen ahnungslos und nicht atemlos Aber ich bin auf der anderen Seite atemlos. Was aus dieser Debatte um den Sport entstanden ist und die Sportfamilie die hier, zuhören, wenn die hier zuhören könnte und hier da wäre, würde sich abwenden von so einer solchen Debatte. Denn das hat der Sport nicht verdient, dass er in dieser Form heute so kommen wird. Sie, Frau, Schott, Frau, Schott, Sie, Frau Schott, Sie sind für mich ja überhaupt kein Maßstab, das sage ich Ihnen mal klipp und klar. Und ich will mal deutlich sagen Wenn hier ständig davon gesprochen wird, es werden Schwimmbäder geschlossen und, so weiter, und es schwimmen lernen. Ich behaupte mal, vielleicht etwas kühn, aber Eltern, die ihre Kinder schwimmen lernen wollen, finden eine Möglichkeit mit 100 Sicherheit. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und die Eltern sind nicht aus der Verpflichtung zu nehmen. Das gibt überhaupt keine Frage. Und ich sage noch einmal. Das Antragsrecht hat hier jede Fraktion. Wer hier häufiger über Sport sprechen will, der muss Anträge stellen. Das ist doch gar keine Frage. Das ist doch nicht Sache der Landesregierung. Und auf der anderen Seite ist es so, was hier an Fakten in diesem Entschließungsantrag drin steht, ist doch die Wahrheit. Mehr ist doch da nicht beschrieben. Das hat auch mit dem Landtagswahltermin im kommenden Jahr null zu tun. Das Schwimmbadprogramm, das wir durchgezogen haben, wird jetzt durch ein Folgen. Folgeprogramm weitergeführt. Das ist gut so. Dafür gibt es Beifall aus der Sportfamilie. Was hier zum Teil gesprochen worden ist, hat mit dem Thema Sportfamilie null zu tun. Null. Danke, Herr Klee. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Rock zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe mir jetzt diese Debatte einige Zeit angehört. Und ich stimme mit Herrn Klee an einer Stelle überein. Für die, die Sport treiben und die auf Einrichtungen der Kommunen angewiesen sind, ist es schwer nachzuvollziehen, was wir jetzt hier an Debatte abgeliefert haben. Aber allerdings muss ich den Minister auch fragen, warum haben Sie diese Art hier noch einmal gewählt dieses Thema vorzutragen. Ich muss feststellen, dass die Landesregierung die Aufgabe hat, die Kommunen in die Lage zu setzen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Dazu haben wir Instrumente, strukturelle Instrumente. Wenn die in Ausnahmefällen nicht ausreichen, dann kann eine Landesregierung und das ist auch okay, haben wir auch, Herr Greilich hat dazu ja ausführlich gesprochen, dann kann eine Landesregierung natürlich noch einmal eine Verstärkung vornehmen. Aber dass sie uns hier allen ernstes erzählen wollen, das hat überhaupt gar nichts. Mit dem anstehenden Wahltermin zu tun. Da muss ich schon ehrlich sagen, das entbehrt jeder Glaubwürdigkeit auch ihres politischen Handels der letzten Monate. Dass eine Wahl ansteht und darum die Kommunen einen finanziellen Zuschuss bekommen, das finden wir ja gut. Das ist doch okay. Da haben die Bürger jetzt etwas davon. Aber es ist doch nicht der rote Faden ihrer Politik der letzten vier Jahre an der Stelle und es ist nicht einmal der rote Faden der Politik der letzten Monate. Wenn ich mir vorstelle, die Freistellung der Kindergartengebühren vorstelle, nehmen Sie 155 Millionen € den Kommunen weg. Ja. Wenn ich mir die Hessenkasse anschaue, dann haben Sie 20 Eigenmittel, den Rest nehmen Sie den Kommunen weg. Dann kommen Sie von der anderen Seite und sagen, hier geben wir den Kommunen wieder ein paar Euro. Dieser Umgang mit der kommunalen Familie wird noch einmal zu dem allergrößten Problem, was wir hier in der hessischen Landespolitik bekommen. Ich glaube, Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit, Gemeinsamkeit für wichtige Themen, das ist das, was die kommunale Familie sich von dieser Landesregierung wünschen würde. Und das, ist leider, und das ist leider nicht das, was Sie hier bieten. Und darum, ich will doch jetzt ich hätte mich doch gar nicht mehr zu Wort gemeldet, wenn diese Debatte hier nicht in dieser Form ausgeufert wäre. Ich kann Ihnen nur sagen, damit haben Sie sich keinen Gefallen getan. Es ist auch nicht stringent, wie Sie hier auftreten, sondern Sie haben letzte Plenarwoche das Gegenteil getan von dem, getan, was Sie heute sagen. Sie haben den Kommunen in die Tasche gegriffen. Wir warten immer noch auf die Gesetzentwürfe, damit wir ganz genau beziffern können, was Sie da treiben. Auf der anderen Seite Stellen Sie sich hier hin und sagen, wir sind die großen Förderer dieser Programme. Sie müssen schon Herr Rock, versuchen, Lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Sie, Sie, ich kann ja hier vorkommen. Noch. Ich setze mich jetzt gleich wieder hin. Ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Und den Eindruck, den ich jetzt habe, haben wir für wahrscheinlich auch viele Menschen in Hessen, die das beobachtet haben. Versuchen Sie doch einfach mal ganz stringent Ihre Politik jetzt hier vorzutragen und nicht in der einen Seite linksrum und rechtsrum zu agieren. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Frömmrich zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, ich muss wirklich sagen, dass ich von dieser Debatte einigermaßen irritiert bin. Weil ich Ich habe in den vergangenen Jahren eigentlich bei all den Debatten, die wir hier kontrovers führen, und ich glaube, wir haben genügend Möglichkeiten, uns hier gegenseitig die ein oder andere Scharte zu schlagen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Da sind wir alle daran beteiligt. Ich nehme mich da gar nicht aus. Nur, durch eines hat sich dieses Haus in der Vergangenheit eigentlich immer ausgezeichnet, dass wir bei gewissen Themen die Einigkeit und die Gemeinsamkeiten betont haben. Es war bei uns hier im Haus traditionell die Sportpolitik. Ich finde wirklich, der Kollege Klee, der Kollege Klee hat das hier, glaube ich, auch bei der Einbringung des Antrags sehr eindrücklich gesagt, dass wir bei allem, was uns sonst trennt, doch das betonen sollten, was uns eint. Und Das ist das, was wir an Engagement in Hessen, in unseren Sportvereinen und in den Verbänden erleben. Das sollten wir doch betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Finde ich, können die einen sagen, na ja, da muss man noch mal ein bisschen was drauflegen, und die anderen sagen, na ja, wie sollen wir es finanzieren, liebe Frau Kollegin Wissler. Das ist, sage ich mal, der Streit dann im Detail. Aber dass man dieser Landesregierung vorwirft und sagt, dass sie den Sport und die Sportverbände und das Engagement für den Sport nicht in den vergangenen Jahren hervorragend hervorragend gefördert hat mit Finanzmitteln ausgestattet hat. Dieser Landtag hat diese Finanzmittel bereitgestellt. Das sollte man doch einmal betonen. Machen wir uns doch nicht kleiner, wie wir sind, in den Fragen, in denen wir uns eigentlich verbinden sollten. Auch die Frage der kommunalen Selbstverwaltung. Ich bin selbst Kommunalpolitiker. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß auch, wie schwierig das ist, Entscheidungen treffen zu müssen, unter Umständen Schwimmbäder zuzumachen. Wir haben das in Korbach gemacht, viele Jahre das Hallenbad geschlossen, das jetzt wieder eröffnet worden ist. Da hat es auch Diskussionen in den Städten und Gemeinden gegeben, das weiß ich. Aber letztendlich ist es eine Aufgabe, die erst einmal eine kommunale Aufgabe ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn das Land, wie es das jetzt macht, wie es das jetzt macht in einem in einem Programm mit 50 Millionen € den Kommunen zu sagen, wir wollen euch dabei helfen, diese schwierige Aufgabe zu erledigen, dann kann man doch nicht allen Ernstes das sich hier hinstellen und das auch noch kritisieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 50 Millionen € für die Kommunen, damit die Hallenbäder und die Freibäder in diesem Land saniert werden können und die Kommunen Gelder haben. Das ist doch toll, das kann man doch betonen. Da können wir doch Gemeinsamkeiten betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, das Rumkritteln an diesem Thema wirklich nicht angemessen. Auch zu der Ausstattung der Kommunen da kann man auch immer natürlich Kritikpunkte finden. Aber als wir angefangen haben hier in der schwarz-grünen Koalition haben, haben wir glaube ich, mit einem Kommunalen Finanzausgleich angefangen, der lag bei Ende 3 Milliarden €, 3,6, 3,7, 3,8. Nageln Sie mich nicht fest. Wir haben jetzt für 2019 eine Planung des KFA, der liegt ungefähr bei 5 Milliarden €, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist ein Aufwachsen des KfAs von über einer Milliarde €, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sich dann hier hinzustellen und zu sagen, wir behandeln die Kommunen schlecht, ist doch wirklich absurd, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ist wirklich, ist wirklich absurd. Von daher sage ich noch einmal, Lassen Sie uns bei allen verschiedenen Themen uns hier streiten, aber lassen Sie an dem Punkt, an dem wir Gemeinsamkeiten betonen könnten, auch einmal Gemeinsamkeiten betonen. Ich kann mich an viele ich kann mich an viele überreichen von Bewilligungsbescheiden. Das ist immer das Problem. Hier werden wir sozusagen die kontroversen Diskussionen aufgeführt, die Landesregierung auf das Übelste beschimpft, dann dann Häppchen gibt und wenn Bewilligungsbescheide überreicht werden und man aufs Foto will, dann ist man da und lobt es. Ich finde, man sollte doch einmal auf dem Boden der Tatsachen bleiben und sollte das, was man bei solchen Anlässen sagt, sollte man vielleicht auch einmal hier im Hessischen Landtag betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es würde uns gut tun, es würde dem politischen Klima gut tun ich insbesondere auch Signale in die Bevölkerung senden, dass wir sagen, das ist ein wichtiges Thema, um das kümmern wir uns gemeinsam. Da sind wir uns im Hessischen Landtag sehr einig. Das würde ich mir wünschen. – Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. – Wir sind jetzt am Ende der Debatte angelangt. Stimmen über den Entschließungsantrag betreffend zehn Jahre Sportland Hessen ab. Es ist beantragt, die Ziffern 1, 6 und 7 gesondert abzustimmen. Dann rufe ich diese zuerst auf. Wer den Ziffern 1, 6 und 7 seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, Linke und die fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Die FDP-Fraktion. Dann lasse ich über den Rest des Antrags abstimmen. Wer dem die Zustimmung gibt, das Handzeichen die Handzeichen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Gegenprobe, DIE Linken und Frau Öztürk dagegen. Enthaltungen FDP und SPD? Damit ist dieser Antrag in Gänze angenommen.